Hier habe ich den Defines 12 von Brooks für euch, einen der angesagtesten Alltagstrainer überhaupt und unser Experte Norbert hat sich den Schuh mal ganz genau angesehen. Ja, danke Michael, der Brooks Defiance ist seit über zehn Jahren wirklich ein, ein, ja, ein Klassiker schon fast und Brooks hat hier Feintuning gemacht und ich finde es wirklich gut, weil der Schuh einfach gut war vorher. Wir haben hier eine etwas breitere Auflagefläche für ein bisschen mehr Stabilität. Dann das Obermaterial noch etwas atmungsaktiver, ein Air -Mesh. und ja, wie wir es vorher schon hatten, die BioMogo DNA Dämpfung adaptiv bietet dir so viel Dämpfung, wie du gerade brauchst und gibt es bei deinem Laufspezialisten. Danke Norbert. Viele weitere Infos rund um die Themen Laufschuhe und Laufen findet ihr auf